Wie kannst du mit 25 Euro beginnen zu investieren? Darum geht es in meinem Video. Bleib dran und schau dir bis zum Schluss an. Ich gebe in der zweiten Hälfte von Video praktische Tipps. Ich gebe dir die richtigen Hinweise und einen Fahrplan an die Hand. Los geht's! Mein Name ist Ina Janel und ich investiere als Privatanlegerin in die Aktien. Ich erzähle dir heute in meinem Video, wie ich begonnen habe, nämlich auch mit 25 Euro zu investieren. Und das ist keine komplizierte Sache. Wenn du im Kopf die Vorstellung verlässt oder loslässt, dass es zu wenig für investieren, dass ich das Geld Arbeiten lassen möchte für mich und zwar möglichst ohne Verluste, gering wie möglich diese Verluste zu halten. Verliere kein Geld ist mein Motto und das beginnt schon mit Sätzen von den Käufen. In was möchtest du investieren? Dafür gibt es auf meinem Kanal weitere Videos. Aber ich suche die Sachen sehr gründlich aus und so war mein Weg. Zuerst die Entscheidung. Ich wollte unbedingt in Aktien investieren, denn es ist auch zu meinen Ohren und meiner Wahrnehmung gekommen, dass Aktienmarkt ein lebendiger Platz ist, um Geld zu verdienen und mir bleibt auch gar nicht mehr so viel Zeit, wenn ich später einsteige, als die 20-Jährigen zum Beispiel heutzutage. Und mein Weg war folgendes, ich habe eines Tages in der Brigitte ähm, ein, eine Annonce gelesen, über eine erfolgreiche Aktionärin, die war vom Fach, die war eine Frau, die Bankwesen und Anlagewesen studiert hatte und hatte schon 30-jährige, fast 30-jährige Erfahrung in dem Bereich und sie war bereit, ihre Erfahrung zu teilen mit vielen Frauen in einem Podcast. Es geht um die Larissa Kravitz und ihr Podcast heißt Investorella und ich verknüpfe dir natürlich Selbstverständlich in meine Videobeschreibung und du findest sie und ähm, da kannst du ganz viel finanzielle Intelligenz, finanzielle Bildung, besonders im Bereich von Aktien und Aktienindex ähm, wie ETFs finden. Die Lektionen sind sehr einfach gestaltet. Also schon in der Finanzwissen und Sprache, aber zugänglich gemacht, dass wenn du dich mit dem Thema auseinandersetzen möchtest, wirst du es können. Ich habe ihren Podcast verschlungen und den Podcast kannst du entweder direkt über den Link reingehen oder du darfst dich natürlich umschauen über dein iTunes. iTunes auf deinem iPhone, auf deinem Smartphone gibt es eine Möglichkeit Podcasts zu hören oder du lädst dir das runter, kommt drauf an, um welche Smartphone sich handelt. Bei iPhone gibt es das schon dabei, Podcast hat sie iTunes und äh, du kannst dann reingehen und nach Investorella suchen oder nach einem anderen Podcast, die ich dann schon auf der Plattform, auf der Podcast Plattform ähm, gefunden FFN, das ist nämlich einen anderen Frauenfinanzen Netzwerk, den ich über Instagram kennengelernt habe und äh, aber über äh, Podcast-Antune dann tatsächlich auch mir angehört habe. Also, Investorella und FFN, das sind zwei Podcasts, die du dir zu Gemüte ziehen kannst, ob Mann oder Frau. Also, die sind von Frauen gestaltet, für die Frauen hauptsächlich, aber. Das spricht auch nichts dagegen, dass man als Mann auch reinschaut in diese Podcasts. Und äh, das ist nicht hochgestochen speziell. Ich höre inzwischen auch andere männliche Podcasts, die sind bei weitem nicht so gut. Das ist so ein bisschen äh, zu fachidiotisch schon, nicht für, un und nicht für ungut, aber das muss man ja auch gar nicht äh, alles in den Begrifflichkeiten kennen. Und ja, also Brigitte gelesen, Podcast äh, abonniert. Es ist alles kostenlos, also es ist auch mein Anliegen, die kostenlose Möglichkeiten aufzuspüren und über meinen YouTube-Kanal die auch zu, zugänglich zu machen, zu verbreiten. Es gibt Ozeanmöglichkeiten, du musst nur wissen, äh, was du damit machst und wo du sie findest. So, und klar, wir wollen alle Geld sparen, das tun ja fleißig äh, viele im Land. Aber das reicht nicht aus, denn das Geld verliert dann Wert. Dazu findest du auf, wie beginnen zu investieren. In einem Video verknüpfe ich dir auch Informationen. Das Geld auf der Bank verliert wirklich durch die Inflation schon sehr, sehr viel. Und andere Produkte sind bei weitem nicht so gut wie ETFs und Aktien. Ich persönlich investiere nur in Aktien. Erste Zeit habe ich auch in die ETFs investiert, aber inzwischen bin ich äh, überzeugt und so gut mein Wissen erweitert und mich da weiter gebildet, dass ich direkt auch nur mit Aktien und weniger Risikoreichen und mehr Risikoreichen äh, mein Portfolio aufgeführt habe und äh, erziele sehr gute Wachstumsraten. So, also bei der Bank das Geld nicht liegen lassen, sondern anlegen. Und ETFs ist ja etwas für Pantoffel. Es gibt sogar bei Investorella so ein Pantoffelportfolio nennt sich dieses Teil. Und diese Lektion, dass du quasi nichts machen musst, einfach nur das Geld rüberschieben in eingerichtete ETFs. Das läuft nach Sparplan, das ist verknüpft mit deinem Konto und wenn du da die Ersparnisse, das musst du diese, das verbinden beides, wenn du diese Ersparnisse auf dein Depot, auf deine Wallet, also Aktienpaket, Aktien ähm, schiebst oder ETFs, dann passiert das automatisch von selbst monatlich oder auch 14-tägig oder es gibt auch sehr verschiedene Rhythmen, du kannst auch einmal in drei Monaten und einmal im halben Jahr. Ich rate immer klein zu beginnen, Verständnis für die Sachen gewinnen, eine gewisse Sicherheit empfinden, bevor du weiter aufbaust und deine Aktienkäufe tätigen kannst. So war es auch bei mir. Die Skepsis und das Misstrauen müssen sich erstmal legen und dann machst du nichts falsch, als wenn du gar nichts machst. Ich bin dafür, immer zu versuchen, eigene Erfahrung zu machen und dann für sich dann tatsächlich zu entscheiden, welchen Weg gehe ich, was wähle ich. So, da sind wir schon in einem praktischen Teil. Als ich denn soweit war, dass ich anlegen möchte, habe ich mich umgeschaut nach einer kostenlosen Möglichkeit. Das ist in der Schritt 2. Wo kann ich am günstigsten Aktien parken, also welches Depot kann ich am günstigsten wählen und für mich war die Entscheidung nicht bei dem, bei der Bank mein Geld ähm, über äh, Bankdepot es zu machen, gibt es die Möglichkeiten, für mich ist das nicht der Weg, sondern über die mobile Broker-App, dann ich möchte flexibel sein und von überall auf mein Aktiendepot zugreifen oder auch schnelle Entscheidungen zu machen. Das war für mich so eine Vision. Ähm, es ist fast Werbespot schon heftig, dass ich einfach auf mein iPhone schaue und ich kann reagieren und muss nicht warten, dass ich zu Hause ankomme, auf meinen PC einschalte, es mein Depot, im Bankdepot mich einwähle und so weiter. Das war ich nicht meins, aber den Weg gibt es für dich auch. Den biete ich dir jetzt hier in diesem Video nicht an. Also ich habe ausgesucht und ich habe gefunden eine deutschsprachige App, eine mobile App und eine kostenlose App. Darauf muss man auch achten. Und sie heißt Trade Republic App. Sie wurde in Deutschland entwickelt. Inzwischen können auch die Österreicher diese App nutzen und für mich war der Vorteil, ich möchte auch wirklich jedes Komma und jedes Zeichen verstehen und Deutsch war für mich ganz wichtig. So, diese App, ich gebe dir die Möglichkeit, sie unter äh, meinem Video in der Beschreibung direkt anzuklicken und da wirst du drüber geleitet oder du kannst den Weg auch selber machen indem du einfach über App Store gehst und wählst Trade das sind drei Wörter Republic und App aus und lädst du dir auf dein iPhone dein Smartphone runter und wie das Ganze vonstatten geht, bevor du das tust und möchtest dich vergewissern, was dich erwartet, schau bitte noch mein Video dazu, wie Trade Republic App geht. Ich verknüpfe dir hier und dann weißt du, was du zu tun hast, womit du konfrontiert wirst. Ich sage zwei Dinge musst du vorbereiten, dein Personalausweis und du musst richtig ausführen die Daten. Du wirst aufgerufen zu einer Videoverifizierung Ins Detail, wie gesagt, in dem Video. Und es ist ein Service, es ist ein Dienst, der an die Bank eingegliedert ist. Die Bank ist der ähm, Produktgeber, also hat die App produziert. Und die Bank muss sich vergewissern, damit auch dein Geld dann auch ausgezahlt werden kann, wie eingezahlt werden kann dass du das bist und dafür führt die Bank eine Videoverifizierung und das erwartet dich. Und dann hast du nach der Bestätigung von der E-Mail schon in wenigen Stunden eine Verknüpfung zu deiner Trade Republic App und zu einem Bankkonto. Und dann ist es ganz einfach. Ich begann mit 25 Euro, weil ich wollte dieses System testen. Du kannst natürlich auch mit 50, mit 100, mit 200, mit 1000, mit 2000. Ich habe auch schon größere Summen wie 5000 äh, rübergeschoben. Das ist alles tadellos gelaufen. Und äh, ich habe das ausprobiert und habe die Sicherheit gewonnen. Aber zuerst begonnen habe ich tatsächlich mit 25 Euro da äh, in ein... ETF-Sparplan einzusparen und ja, inzwischen, ähm, ich habe letztes Jahr über 20% Rendite auf mein Portfolio gemacht, jetzt stehe ich schon bei über 30% und ähm, es ist so, dass das Thema Geld mit einmal einen Raum einnimmt im Leben, was ich auch wollte. Das ist eine Entscheidung, die ich ganz bewusst getroffen habe und ich empfehle, Ganz persönlich, nehme dir Zeit, also mindestens eine Viertelstunde bis eine halbe Stunde am Tag, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Dann es ist nicht nur, dass du Geld überweist und beobachtest die Kurse, sondern bilde dich finanziell, erlange eine finanzielle Intelligenz und entwickle deine finanzielle Kultur. Und wenn dir das alleine schwer fällt, wenn du jetzt die Podcast durchhörst und möchtest dich mit jemandem austauschen, dann folge mir einfach auf Instagram Ina janne Du findest Gleichgesinnte, du kannst deine Fragen stellen, du kannst äh, besser deine Entscheidungen treffen und alles, was mit dazu gehört. Es gibt eine Anlegerkultur, es gibt inzwischen sehr viele Informationen, auch dieser Markt wird von neuen Ideen genährt und es werden viele technische Sachen neu entwickelt. Und ähm, habt nicht Bedenken oder hab nicht die Angst, dass das nicht zu schaffen ist. Ähm, mit einem guten Fokus schaffst du auf jeden Fall deine eigene Geldstrategie zu entwickeln. Das Video dazu habe ich gerade letzte Woche verabschiedet, verknüpfe dir ebenfalls in der Beschreibung, schau rein. Und Du wirst dann immer sicherer fahren, wenn du selber den Weg gehen wirst. Ja, wenn, dein wenn mein Video dir gefallen hat, dann like es, teile mit den Menschen, die es brauchen können, abonniere meinen Kanal, bleib mal immer up to date in dem Thema Geld, Aktien und ich wünsche dir viel Erfolg in der Entscheidungsfindung, in der Entscheidung Umsetzung und wir sehen uns im nächsten Video, wenn du möchtest, folge mir auf Instagram und Facebook. Bis dann!